Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. 5000? Noch ein defektes Fahrzeug. Wo denn? Hier. Wie sieht es bei dir aus? So, wie wie so wirst du repariert. Dann so, los mit dir. Ja, das sind halt die hier. Jedes Mal 30.000, die draufgehen. Und die Gehälter der Leute. Natürlich. Ähm. Das haben wir aber gleich. Das haben wir gleich noch. Hamburg, Hannover, Hamburg, Göring. Oder Hamburg, Dortmund. Ich mache erstmal mal nur ein bisschen Kraft hier. Da macht sich so hier aber schon bezahlt so einen Wagen hier. Also knapp werden mit dem hier aber ich guck mal wie schnell der hier repariert wird so hat wir natürlich was ja uns letztes mal den sieg gekostet hat viel oder hier Entsprechend mit dem Geld 84 dann 83 so, du kannst raus und du kannst rein Was haben wir sonst noch hier Bitte kein Fahrzeug mehr drin. Nee, halt passt. Die Fahrzeuge sehen aktuell alle okay aus. Äh Wie lange geht das noch? Sieben Tage. Hm, wow. Ganz kurz vom Ziel. So, Nürnberg München. Wollte ich ja ein bisschen was machen. Und zwar sowas hier. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Äh, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Nürnberg München. Alles. Nur kein Geld mehr. Ein Dollar weniger, zwei Dollar weniger. Jawohl. Ich mein, streng genommen... Es geht ja nicht darum, am meisten Gewinn zu machen. Es geht einfach nur darum, äh, die Sachen zu transportieren, die man transportieren muss. Ähm, jetzt bin ich überall aktuell ganz gut dabei. Ich habe bei allen die Nase vorne, außer bei den ersten Klassen, die Lasa jetzt übernommen hat. Aber... Ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Wo wir ich jetzt? Da. Nein, du da. mit den fahrzeugen aus ich denke mal ach das sind ja das sind ja 30 und nicht 300 so jetzt machen wir mal langsam Äh. Die erste klasse die wollen vermutlich mehr Geschwindigkeit haben, oder? 115 1,6 bis 3,1 Sollten wir aber alles mit so einem Bus hinkriegen münchen -Liftisch. Mit ein paar ganz einfachen Upgrades Fahren wurde ja 120 Das ist... In Ordnung. Deswegen müsste das hier eigentlich die Leute mehr oder weniger zufriedenstellen. stellt ihr auch zufrieden? So die Schweiz hat auch 110. Äh. Ein Fahrzeugdefekt. Vermutlich hier oben, jawoll. Weil vermutlich das Depot einfach voll ist. Ja, das wird aber gleich rausgeschickt. Passt. Ich wollte gerade die Lizenz für die Schweiz kaufen. Und das machen wir jetzt auch. Was gibt es denn hier? Spannendes... Genf, die Umfrage. 81.000. Wieder auf Hannover habe ich noch überhaupt nichts am Hut, war. Äh, nach Hamburg. Einmal sowas hier und einmal äh, sowas hier. Da ging wieder große Löhne raus. Was sagen denn die Statistiken aktuell gerade noch? Das sieht eigentlich alles ganz in Ordnung aus. Eigentlich aktuell. Sah es das letztes Mal aber auch. So ging es letztes Mal aber auch. Hoffentlich kommt jetzt keine böse Überraschung mehr. die sind so flink fährt viel nach Frankreich, aber so richtig viel. Frankreich kostet aber auch ordentlich viel. Äh, vielleicht noch hier so was hier zum Beispiel. Es ne? gibt dann auch ordentlich viel Geld. Dann haben wir mit Leipzig, Leipzig haben wir hier ein paar Passagiere und Leipzig haben wir da ein paar Passagiere. Flut. Was wird denn überflutet? Mhm. Das war zu viel. Na komm, diesen. Dieser eine Passage, dieser eine Passagier, mehr oder weniger, das ist ganz in Ordnung. erste Klasse drauf gehen. Mal schauen, wo wir erste Klasse Passagiere haben. Der fährt gerade hin. Aber ich würde sagen, die Nachfrage dafür ist da. Deswegen München-Nürnberg. Oh ja, stimmt. Hier München. München nötig. 125... Nee. So, also, so. Warte mal, Döffelpreis und einfach 18. Euro. Groß mit dem Preis rumgespielt. Mhm. Hierhin von München nach da. <lacht> Ich meine, mehr als schief gehen kann es ja nicht, ne? Mhm. Was gefällt dir noch nicht? Komfort und Dinge. Ja, Haltbarkeit, ich bin hoch. Scheuert. So, ja, mehr Komfort. Wenn die heute damit zufrieden sind, dann müsste es eigentlich auch wieder passen, dann wird der Put wieder voll. Mal also, sehen, ob wir mit den 80 da jetzt rein rankommen. Ja, das ist gut aus. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Noch ein paar normale Passe-einfache Passagiere. Hm. Und ich muss wie gesagt, erste Klasse muss ich noch. Ich mir jetzt nicht sicher. Nope. Wieder Geschwindigkeit noch der Komfort. Mal sehen, ob wir mit dem Komfort was machen können. Perfekt. Dann würde ich noch mal hier in Wien vielleicht ein Depot bauen, soweit wir das Geld dafür haben. Und hier wieder ein Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.